Und willkommen auf dem Kanal Football Therapist. Heute gehen wir nach Südamerika oder besser gesagt nach Ecuador. Ecuador ist ein Land, das man aus seiner Fußballsicht nicht so gut kennt, wenn, wenn man Europäer ist. Und das ist sehr normal. Im, Im Gegensatz zu Argentinien, Brasilien, Uruguay, Chile oder Kolumbien hat Ecuador in, in Copa America oder in der Weltmeisterschaft keinen echten Erfolg kennengelernt. Außer vielleicht Antonio Valencia vor ein paar Jahren, fällt uns keiner Weltklasse-Spieler ein, wenn wir an, an, äh, wenn wir an Ecuador denken. Dies könnte aber jedoch bald ändern. Denn wenn Ecuador nah daran ist, sich für die nächste WM zu qualifizieren, ist es nicht nur dank enttäuschenden Leistungen von, von Uruguay, Chile und Kolumbien, sondern auch, weil La, La, Tri, La Tricolor eine schwierige Mannschaft zu spielen geworden ist. Darauf haben nämlich viele jungen Spieler Einfluss gehabt, die vielleicht noch nicht viel well bekannt sind. Einige könnten aber vielleicht in ein paar Jahren in einem relativ großen europäischen Verein eine wichtige Rolle spielen. Ich denke zum Beispiel an Piero Inkapier, Moises Caicedo, Alan Franco oder Gonzalo Plata, die alle zwei gemeinsamkeiten gemeinsam haben. Die erste ist, dass sie in meinem nächsten Video analysiert werden, und wichtiger ist die zweite, alle kommen aus dem gleichen Club Independiente del Valle, und dieser Verein ist eben das Thema dieses Videos, aus einem bestimmten Grund, den ihr jetzt sicher geraten habt, sein Nervus-Leistungszentrum ist erfolgreich, und zwar, es ist seit ein paar Jahren das Beste im Land. Es ist dann kein Zufall, dass die, die erste Mannschaft seit ein paar Jahren auch Erfolg hat. Nämlich ist der Club aus dem Valle de los Chillos, das Tal südlich von Quito, nicht nur in, in Ecuador wichtig geworden, sondern auch in, in Südamerika. Die Tatsache ist, dass die in der Akademie gut geleistete Arbeit einen echten Einfluss auf die erste Mannschaft gehabt hat. Zwar besteht diese seit Jahren aus vielen Spielern, die durch das Navos Leistungszentrum gegangen sind. Überraschend ist es dann nicht zu erfahren, dass die U20 Nationalmannschaft von Ecuador 2019 äh, bei der Kategorien Kategorien-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille gewonnen hat und das Independiente del Valle äh, 2020 die U20 Copa Libertadores gewonnen hat. Die Titel von IDV begrenzen sich aber nicht an, an die Jugendkategorien, denn die erste Mannschaft äh, 2016 Finalist der Copa Libertadores war und 2019 hat, hat sie die, die Copa Sudamericana gewonnen. Ein Pokal, das, das man in Europa mit dem Europa League ver vergleichen kann. Was aber prägender als dieser Titel war, war die Spielweise, die der spanische Trainer Miguel Angel Ramirez in die Mannschaft eingeführt hatte. Mit ihm waren das Positionsspiel und das Pressing auf, auf dem Feld sehr auffällig und das zeigt den, den Zusammenhang mit, mit den anderen Mannschaften des Vereins, da alle die gleichen Spielprinzipien haben. In der Akademie gibt es eben auch diesen Willen, de, den, Ball, den Ball zu erobern und in den Ballbesitzphasen warten die Spieler auch, bis, bis, bis sie die Gelegenheit, die, die, die, die, bis sie die Gelegenheit haben, Entschuldigung, eine richtige Toch Chance herauszuspielen, statt grundlos lange Bälle nach vorne zu schicken. Trotz dieser gleichen Spielidentität innerhalb des Vereins, die unter anderem den Sprung in die erste Mannschaft vereinfacht, gibt es in der Akademie Trainingszyklen, in denen das Direktspiel der Fokus ist. Der Grund dafür ist, dass es Spieler gibt, die die erste Mannschaft nicht erreichen werden. So wie Spieler, die zu gut für die äquatorianische Liga sind. Das bedeutet, viele Sp Spieler werden sich sowieso an eine andere Spiele anpas Spielweise an anpassen müssen. Und für IDV ist es eben wichtig, solche Spieler verkaufen zu können, damit der Club mit diesen Transfersummen weiter wachsen kann. So ist eigentlich das Vereinmodell dort. Independiente de Valle bereitet seine Player so, aber nicht nur aus finanziellen Gründen, denn der Club einen wahren Willen hat, den, den Academy Spielern zu helfen und, und sie auszubilden. Und, und ist nicht nur auf einer fußballischen Ebene. Nämlich fühlt sich der Verein für ihre, für, für ihre Bildung verantwortlich, was sogar, für, was sogar verständlicher ist, wenn, wenn man weiß, dass, dass die Mehrheit der dortigen NLZ-Spieler bei dem, bei dem Club wohnen, äh, den IDV auch scoutet durch eine, seine zahlreichen Fußballschulen in, in dem ganzen Land eigentlich. In der Akademie zu wohnen bedeutet aber nicht nur dort Fußball zu spielen, sondern auch vor, von seinen Eltern entfernt zu sein. Und wenn ein junger Spieler aus seinen Eltern von, von einem Verein geholt wird, muss dieser eben auch die Verantwortung übernehmen, ihn zu erziehen. Und das hat Independiente del Valle eben sehr gut verstanden. Werte sind doch Tatsächlich wichtiger als ein Sieg, und zwar, falls ein Spieler, sei er der Beste oder nicht, sich zum Beispiel respektlos verhält, wird, wird er am Fuhrenend nicht im, im Kader sein. Und dies auch, wenn ein wichtiges Spiel stattfindet. IDV kämpft auch gegen das Vortäuschen von Fals, da es ihnen nicht egal ist, wie sie gewinnen wollen. Die academy trainer versuchen auch, jeden Spieler, auch die Besten, wenigstens ein paar Male auf der Bank zu lassen, dass sie es sowieso einmal erleben werden und solche Entscheidungen vom Trainer müssen sie auch akzeptieren. Und es sollte eigentlich normal sein, den Sieg im Jugendfußball nicht als Priorität zu haben, denn sein, sein Ziel ist, Spieler für die erste Mannschaft zu entwickeln. Diese Anschauung wird natürlich auch in der Scouting-Abteilung angewandt, denn statt mit körperlich früh entwickelten Spieler die, die U12 Liga zu gewinnen, werden diejenigen Spieler rekrutiert, die am meisten Chancen haben, eines Tages die erste Mannschaft zu erreichen. Diese Ansicht ist leider eine echte Ausnahme da, da die Mehrheit der Clubs von, von der ganzen Welt wählen normalerweise mehr Spieler aus, die im ersten Semester des, des Kalendersjahres geboren sind. Der Grund dafür ist, dass diese Spieler in der Regel körperlich ent, entwickelter sind und sehen auf dem Spielfeld dementsprechend besser aus. Talent gibt es aber genau, genauso viel bei, bei den Spielern, die, die im zweiten Semester geboren sind. Deswegen achtet die Tdv bei der Sichtung darauf, die technisch-taktischen Kompetenzen der, der Spieler zu schätzen, in den Aufgaben ausgeführt werden, bei denen das Spielverständnis ge, gefordert wird. Wenn dann im Nachwuchsleistungszentrum bekommt, äh, äh, bekommt, der Spieler zusätzlich zum kollektiven Training auch eine eigene Aufmerksamkeit und das nicht nur bezüglich des Krafttrainings. Nämlich gibt es manchmal auch persönliche Trainingseinheiten, wo, wo der Spieler an, an seine Schwere sowie aber auch an, an seine Stärke arbeiten kann, denn diese werden ihm im Endeffekt erlauben, auf dem Spielfeld äh, entscheidend zu sein. Und da alle Spiele im Trainingseinheiten aufgenommen werden, um keinen Detail vom Spiel zu, zu verpassen, das aus dem Spielfeld Brand Live äh, schwierig äh, wahrzunehmen ist, können Trainer auch äh, ihren, ihren Spiel einzeln Spielsequenzen äh, zeigen, damit sie bessere Entscheidungen treffen können, wie zum Beispiel, welche Körperorientierung für eine bestimmte Ballannahme oder welchen Fuß für einen bestimmten Pass auszuwählen ist. Um die Spieler aber so gut wie möglich entwickeln zu können, ist es auch wichtig, die Kenntnisse der Trainer zu verbessern, da sie im Endeffekt diejenigen sind, die mehr Einfluss auf die, Spiel auf die Spielerevolution haben. Diesbezüglich hat die Independiente del Valle mehreren Mitteln umgesetzt. Der erste ist, dass der Nervusleister bei möglichst vielen Trainingseinheiten dabei ist, um später seine Meinung über die ausgeführten Übungen zu geben. Vielleicht kann er danach auch andere Übungen vorschlagen, ohne den Trainer aber zu zwingen, diese künftig zu benutzen. Die Trainer werden immer die Freiheit haben, die Trainingseinheiten völlig organisieren zu können. Die Rückgabe und die Vorschläge sind einfach da, um Überlegungen zu fördern. Nämlich ist im Endeffekt das Ziel, möglichst, pro, möglichst produktive Trainingseinheiten zu kreieren. Mit diesem gleichen Ziel organisiert der Nahrungsleister auch mit allen Akademietrainern ein, ein wöchentliches Gespräch über ein bestimmtes oft äh, trainingsorientiertes Thema. Wie man gegen tiefe Blocks das Schaffen von Räumen über, üben kann, äh, wäre zum Beispiel ein, ein, möglich, ein mögliches Thema. Bei solchen Besprechungen gibt es immer zuerst eine Phase, in der die Trainer debattieren, um Schlüsse zu erreichen. Die zweite und letzte Phase findet dann auf dem Spielfeld statt, wo die Trainer die vorgeschlagenen Übungen selber erleben, als wären die sie die Spieler eigentlich. Bis dahin habe ich in großen Zügen die Arbeitsgewohnheiten von Independiente Del Balli erwähnt, die meiner, die meiner Meinung nach in allen Nachwuchsleistungszentren auch ausgeführt werden sollten, wenn möglich. Zusätzlich dazu trifft der Verein Entscheidungen, äh, aber auch abhängig von, von seiner Umwelt. Zu, wisse, zu wissen ist es beispiele, beispielsweise, dass seine, dass seine Jugendmannschaften keinen richtigen Wettbewerb haben weil die besten Talente vom, von Ecuador in, in den Club zusammengebracht werden. Ohne fordernde Spiele zu haben, ist es aber schwieriger, sich zu verbessern. Deswegen versucht IDV so oft wie möglich, seine Jugendmannschaften bei internationalen Turnieren einzuschreiben. Was aber auch noch Ecuador-spezifisch ist, ist, dass die Mehrheit der Jungen vor, vor ihrem Eintritt in die Akademie keine andere Sportart oder keine andere Aktivität ausprobiert haben. Obwohl die dortige Armut ein, ein Grund dafür ist, setzen einige Eltern aber auch ihren Sohn unter Druck, dass sie eben die Hoffnung haben, dass der Sohn mit einer Fußballkarriere ihre, ihre finanzielle Lage verbessern würde. In einem solchen Kontext ist es eben wichtig, dass die Kinder oder besser gesagt die Jugendlichen auch etwas anderes kennenlernen können, nicht nur um den Alltag abzuwechseln, sondern auch um, um herauszufinden, ob Fußball ihre wahre Leidenschaft ist. Andere Sportarten sind für Fußballspieler aber auch interessant. Judo erlaubt ihnen einen besseren körperlichen Kontakt mit, mit den Gegenspielern, sowie ein, eine bessere Fallkompetenz zu haben, während Basketball die Armkoordination fordert, zum Beispiel. Jetzt, jetzt habe ich alles gesagt, glaube ich. Äh, falls du mein nächstes Video nicht verpassen willst, indem in ich die, die vier erwähnten Spieler aus der Independiente del Bahia Academy vorstellen und analysieren werde, kannst du dich an meinen Kanal sowie an meinen Twitter-Account äh, abonnieren. Und wenn dieses Video dir gefallen hat, kannst du es mir in den Kommentaren schreiben, auf Like klicken sowie das Video weiterverteilen. Es würde mir wirklich helfen. Ciao!